Guten Abend, es ist wirklich zu lustig. Ich bekam von René Bauer, oh, boah, Entschuldigung, äh, hier noch ein relativ unbekannter Hammer. Betrifft die ärztliche Definition von seltener Erkrankung. Ich bin natürlich immer auf Definitionen aus. Und da schreibt er, diese liegt bei 5 Kranken auf 10.000 Einwohnern. Na, Herr Lehrer, schon am Rechnen kommt uns dieser Grenzwert nicht irgendwo her bekannt vor. Hihi. Natürlich. So, ich bin jetzt dem Video gefolgt und da ist eine Frau Dr. Gerlin äh, Läger und die hat sich schon äh, mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Das werde ich euch verlinken. Das Video ist noch relativ unbeachtet, relativ. Und natürlich hat es mir gefallen. Und äh, Frau... Dr. Lager hat nur 469 Abonnenten, also ich denke mal, da könnten wir helfen. So, dann habe ich mich natürlich auch auf die Definition seltener Erkrankung. Definition seltener Erkrankung gestürzt. Das wird übrigens bei Google ganz schnell ergänzt. Und das Bundesgesundheitsministerium sagt. Mehr als 6.000 seltene Erkrankungen gibt es derzeit, also Erkrankungsarten muss ich dazu sagen. Selten ist eine Erkrankung, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen in der EU, und jetzt lesen wir weiter, Na, hier Seite vom Bundesgesundheitsministerium, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen in der EU von ihr betroffen sind. 5 Zehntausendstel, das kann man leichter weiter, indem man beides mal 10 nimmt, dann habe ich 50 von 100.000. Na, kommt euch das auch bekannt vor? <lacht> ähm, gut, der Artikel äh, geht dann noch weiter darauf ein und natürlich gibt es auch Selbsthilfegruppen. Das ist doch eine Sache. Also, wisst ihr was? Ich empfehle dem wirklich, empf empfehle dem Gesundheitsministerium folgendes, äh, diese Definition etwas anzupassen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese 50 äh, von 100.000 ja, in einer Woche auftreten und immer wieder neu auftreten. Natürlich auch genesen, aber das sagt man uns nicht unbedingt so. Also ein bisschen genauer bitte. Ne? Und äh, äh, Korrektiv und Co. die müssen sich natürlich jetzt auch drauf stürzen auf mein Video, um das hier wieder klarzustellen und richtig zu stellen. Ist das nicht ein schönes Geschichtchen für die Nacht? Also seltene Erkrankungen, wenn 50 von 100.000 Menschen krank sind. Hier ist der Satz nochmal angeführt. Ne? Also Leute, merkt ihr was? Tut was, aber tut es gut oder macht was und macht's gut. Also gute Nacht. Tschüss, bis zum nächsten Video.